wo sie über ihre Strategien und über Wahlkampfkampagne spricht, eine zweitägige. Und äh, sie lädt als ersten Sprecher einen Politiker, einen Mandatar ein, der nicht Mitglied ihrer Partei ist. Passt irgendwie nicht, das Bild, oder? Die machen das nicht und äh, ich finde es wunderbar, dass das Teil eures Selbstverständnisses ist. Dass für euch selbstverständlich ist, dass eben auch andere Leute, die vielleicht nicht Mitglied sind in der Partei, dass die hier kommen können, dass die angehört werden, auch wenn sie vielleicht ein paar kritische Sachen sagen werden. Und äh, dafür möchte ich mich eigentlich bei euch bedanken. Zuerst für die Einladung nicht, dass ich eingeladen wurde, sondern eher für die Art und Weise, wie ich hier eingeladen wurde. Das zeigt, dass ihr offen seid und äh, ich kann diese Richtung gegeben. und äh, das ist auch einer der Gründe, wieso wir und eure Bewegung auch wichtig sein für den politischen Prozess und für das politische System auf die Lösung. Ich habe mir zur Aufgabe genommen, in meinem Impulsreferat, das ich so zehn Minuten gestalten möchte, einfach die Frage zu klären oder für mich zu klären oder auf den Punkt zu bringen, was ist... Was ist nötig und möglich, damit ein erfolgreicher Nationalratswahlkampf unter euren Voraussetzungen geführt werden kann? Und äh, vielleicht beginnen wir kurz bei der Analyse, weil äh, die gegenwärtigen politischen Verhältnisse, die bestimmen dann natürlich auch die strategische Ausrichtung. Für und äh, ich glaube, äh, wo wir d'accord sind und einer Meinung sind, ist, dass unser gegenwärtiges gesellschaftliches System, dass unsere Art und Weise des Zusammenlebens in einer Krise ist. Ich glaube, wir haben eine, eine Sinnkrise und eine Gerechtigkeitskrise. Wir sehen, dass die, die, die Vermögensverteilung immer weiter auseinandergeht. wir sehen, dass Banken gerechnet werden und gleichzeitig die Staatsverschuldung steigt, gleichzeitig die Sozialleistungen gekürzt werden in den einzelnen Staaten. Und ähm, daraus erwächst natürlich ein, ein Gefühl, nach, nach mehr Gerechtigkeit. Ja. Und äh, dieses Gefühl nach mehr Gerechtigkeit, das kann man erkennen in, in sämtlichen westlichen Ländern, derzeit massiv, massive Proteste teilweise. Es gibt unterschiedliche Bewegungen, also sei es zum Beispiel die Occupy-Bewegung, sei es Anonymous oder sonstiges. Und ich glaube, dass die Piraten Teil dieser Bewegung sind, Teil dieser, dieser Sehnsucht nach einfach ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Ja. Da gehört natürlich Transparenz dazu, da können unterschiedliche Dinge dazu. Und diese Bewegung wird sich zuspitzen. Ja? Es wird ein Konflikt sein. Es ist ein Konflikt um mehr Gerechtigkeit. Es ist ein Verteilungskonflikt. Und äh, die Krise wird sich auch weiter zuspitzen. Das ist schlecht. Ja? Aber natürlich äh, das ist das für Bewegungen, die Alternativen anbieten, die eine Opposition sind, wird es Zulauf bringen. Und äh, solche Bewegungen werden schlussendlich in der kommenden Zeit auch weiter wachsen. Ähm, das ist sozusagen der größere Rahmenbedingungen. Wenn man uns dann anschaut, äh, innerhalb von Österreich, also was ist jetzt die, die klassische politische Situation, die da euch bewegt, und, äh, da möchte ich von meiner Seite einfach ehrlich sein zu euch. Und ich glaube, dass ihr derzeit auf einem Kurs seid, äh, der euch bei den Nationalratswahlen weniger als eingesehlt Ich glaube nicht, dass ihr unter den derzeitigen Voraussetzungen eine Chance habt, dass ihr reinkommt. Äh, hier glaube ich. Beim Wahlkampfbudget, glaube ich, ist sehr Ich weiß weiß nicht genau was er ja. hat. Die Voraussetzungen sind, ja, wenn man es vielleicht theatrisch ausdrücken will, äh, der Fahrzeug mit einem Schlauchboot. Ja. Wollt ja ihr in, in ein Schiffrennen einsteigen? Das Glück ist, äh, die anderen sind äh, keine Schlachtschiffe von der US-Marine, die irgendwo am Pazifik kreuzen, sondern das sind halt alte ja, Wiener Donaudampfer. Aber trotzdem, es ist ein ungleicher Kampf natürlich. Und, äh, da gibt es meines Erachtens noch nur eine Möglichkeit, damit man das, diesen Kampf auch erfolgreich gewinnt. Aber die Möglichkeit gibt es. Also, ich bin da optimistisch, ich glaube, dass es möglich ist. Nur, ihr müsst es heute und an diesem Wochenende erkennen, dass es eine Trendumkehr braucht. Ihr müsst jetzt wirklich beide Beine in die Hand nehmen und es laufen. Ihr müsst ins Match kommen, ihr müsst wirklich reinkommen. Derzeit seid ihr zu wenig präsent. Man spürt euch nicht. Ihr tut es nicht weh. Ihr löst zu wenig aus. Ihr müsst mehr rein müssen. Und da komme ich eigentlich zu meiner Kernaussage, was ich euch mitgeben möchte. Oder was ich glaube, dass notwendig ist schlussendlich, dass ihr hier äh, in den kommenden Monaten einen Erfolg haben werdet. Und das ist schlussendlich ein zielorientierter, kreativer Aktionismus. Das ist das Einzige, womit ich... Glaube ich, Chance habt ihr in den nächsten Monaten zu punkten. Der ist kostengünstig, den könnt ihr mit eurem Manpower äh, im Endeffekt auch wirklich bewerkstelligen. Was meine ich damit? Zielorientiert. Äh, ich hab's sie Gut verfolgt, die Piratenpartei natürlich gerne. Ich Aber ich ja gerne. Und äh, was mir halt ein bisschen abgeht, ja, wenn man eine Organisation ist, eine Bewegung ist, mit euren personellen mit euren finanziellen all Möglichkeiten, die ihr habt, ist es natürlich zentral, von zentraler Bedeutung, dass ihr ein einziges Ziel fokussiert. Ihr verläuft es mit ganz vielen Zielen. Ihr könnt es mit eurer Kapazität nicht auf so vielen unterschiedlichen Hochzeiten tanzen. Es ist nicht möglich. Ja? Also schafft es bitte innerhalb eurer Bewegung, dass ihr alle an einem Strang zieht, dass ihr alle in eine Richtung marschiert, dass ihr ein Ziel gerade rausgebt. Und da müssen wir dann alle hin. Wenn Sie jetzt anfangen, jetzt da mit Landtagswahlkämpfen und dergleichen da jetzt ganze Energie reinzusetzen, ja, dann geht es verloren. Eure Kraft, die begrenzt ist, ja, die wird irgendwo sich dann verteilen in ganz Österreich, und die wird zum Schluss kein einziges Ziel erreichen. Also definiert ein genaues Ziel. Wenn man das der Nationalratswahlkampf ist, ähm, das ist möglich, ja. das ist möglich. Was heißt das noch? Kreativer Aktionismus, was verstehe ich unter kreativem Aktionismus? Ja. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Krieg. Das ist eure Chance. Ihr müsst auf die Barrikade. Ihr müsst irgendwo anfesseln. Ihr müsst äh, Sachen besetzen. Ne? Ihr müsst darüber nachdenken, ob ziviler Ungehorsam also für euch eine Methode ist, die auch wirklich äh, toleriert worden ist. Mit der ihr eure Möglichkeiten und euren Inhalt transportieren könnt. Ihr müsst es dabei. Ihr müsst es in Bildern decken, ihr müsst Geschichten produzieren. Ne? Das heißt, ihr habt eine mediale Landschaft vor euch, und in diese mediale Landschaft müsst ihr hier reinkommen. Ja? Ihr müsst in dieses Match da reinkommen, ihr müsst Themen setzen. Wie kann man das machen? Geschichten produzieren. Denkt es auf den journalistischen. Ja? Denkt es wie, wie ein Journalist. Was muss man machen, damit man die Zeitung machen, ja? Eine gute Geschichte. Was ist eine gute Geschichte? Ja? Das kann ein Aktionismus sein, die kann man irgendwo anketten. Das kann aber auch gut sein, dass ihr irgendwelche Fakten recherchiert, zur Krise. Solche Sachen. Also, ich glaube, das Wichtigste für euren Wahlkampf ist, dass ihr ein Team aufstellt. Von rund fünf bis zehn Personen, die schlussendlich dieses Aktivistenteam team sind. Die diese Aktionen planen. Und die Aktionen müssen dann wirklich zack, zack, zack auch raus. Ein Team aufstellen, die recherchieren, die Geschichten produzieren, die euch die Journalisten am liebsten aus der Hand reißen. Das sind Sachen, die ihr alle machen könnt, Dann braucht ihr kein Geld. Ihr habt so einen Computer, ihr habt Köpfe. Ihr könnt es recherchieren, ihr könnt es aus. Ihr müsst nur das Gespür kriegen für Geschichten. Das ihr heißt, euch die Geschichten aus der Hand reißen. Das ist eure Chance. Ne? Was können Geschichten sein? Ähm, meine, die Top Story, gerade derzeit zum Beispiel äh, Offshore-Rex. Das ist eine Geschichte, die rennt weltweit. Das ist dann plötzlich eine Geschichte, die über einen größeren Zeitraum von Bedeutung ist in der Medienlandschaft. Und wenn das von euch produziert werden kann, so große Geschichten, ja, dann seid ihr im Match. Und wenn ihr in einem Themenbereich plötzlich die Themenführerschaft aufnimmt, das meine ich nicht ins Match kommen, ja, da müsst ihr rein. Und das könnt ihr billig produzieren, das könnt ihr selbst machen. Da braucht ihr keine großen finanziellen Möglichkeiten. Darüber hinaus, und das ist natürlich klar, gibt es natürlich ein Basisprogramm. Ja, also ein Bank. Und das Basisprogramm ist eindeutig, also das beginnt natürlich beim Unterschriften -Sammel. Das ist zentral für euch und denkt an Journalisten, ja? die Leute, die schauen drauf auf quantitativ Kennzahlen. Ja? Das heißt, wenn sie hier Unterschriften sammeln beginnt, dann ist das ein horst Race für euch. Ihr habt einen Mitbewerber, die Journalisten werden drauf schauen, wer als erster fertig ist mit dem Unterschriften -Sammel. Und der ist dann eventuell am besseren im Match. Ja? Wenn sie die letzten Sätze, dann gibt keiner mehr Chance. Wenn sie das aber richtig schnell macht, die Unterschriften sammeln, wenn sie da extrem schnell fertig sind, dann kriegt sie auf einmal, aha, die sind gut organisiert. Andere Sachen, so klassische Wahlkampf-Auftaktveranstaltungen. Ich meine, das sind so Situationen, die, die mögen jetzt vielleicht nicht so herkömmlich wirken, aber das sind immer Situationen, wo man auf der Elf vorbeikommt und dann einen Beitrag zu machen. Und auch immer, immer, es gibt immer die klassische Formel, ja, ja. Wenn man so eine Veranstaltung macht, dann sitzen die Journalisten drin und zählen die Köpfe. Ne? Und dann schauen sie, wie stark seid ihr. Und das ist dann ganz wichtig in eurer, also in der journalistischen Wahrnehmung von euch, ja? Habt ihr eine Bedeutung oder habt ihr keine Bedeutung? Der Journalist denkt okay, das sind jetzt 10 Leute oder sind jetzt 500 Leute? Ja? Wahlkampfabschlussveranstaltung. Es wäre auch immer besser, dass ihr am Anfang weniger Leute habt wie am Schluss, dass man sieht, okay, es geht bergauf nicht auf. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, so ein kleines Basisprogramm, das man natürlich machen will. Da können wir gerne später noch ein bisschen darüber reden. Ich habe ca. Zeit bis halb acht. Ich weiß nicht, ob sie das aussehen. Ich stehe auch gerne zur Verfügung. Aber ich glaube, dass es ein Team braucht, die Geschichten recherchieren, den Aktivisten, die wirkliche Aktionen vorbereiten, das können sie machen. Und äh, das ist eure Chance. Und, äh, ja, ich glaube, das ist einfach das Zentrale und äh, mehr will ich da auch nicht dazu sagen, weil es mir wichtig ist, dass ich einfach eine Botschaft habe und äh, dass die vielleicht nur und reichen äh, Und in diesem Sinne ist es wichtig, hängt es euch rein. Wahlkämpfen ist was Wunderbares übrigens. Vielleicht ist das auch noch wichtig, was ihr sagt, also ich liebe sehr ja Wahlkämpfen. Und zwar dann, wenn man bereit ist, 24 Stunden am Tag sich da reinzuhängen. Was passiert dann? Dann man dieses klassische floh erlebnis auf einmal schwimmt man dahin. hin. Also, das ist ein, Aktivistus also, das ist vielleicht ein bisschen, vielleicht wissen wir. Also dieses Flow-Erlebnis, wo man einfach gefragt wird, wo man einfach gar nicht mehr aufhören will, daran tätig zu sein, und das Ziel zu arbeiten. Das ist was Wunderbares. Nachher ist man fertig. Man hat vielleicht 10 Kilo zurückgenommen, 10 Kilo abgenommen, je nachdem, es Aber richtig fertig. Aber ist super, ja. Also hängt euch da rein. Sucht euch Kandidaten, die auch Zeit haben, ja. Das ist irrsinnig wichtig. Es macht keinen Sinn, wenn einer seinen 40 stunden Job nicht beiseite legen lassen kann. Ihr braucht Leute, die Zeit haben, das ist ganz, ganz wichtig, die wirklich bereit sind, dass sie 24 Stunden lang laufen. Und zwar laufen, nicht gehen, laufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es wird dann wunderbar, es macht Spaß. Und wie ich es am Anfang gesagt hat, also diese Podestbewegung, wo ihr ein Teil seid also von einer weltweiten Protestbewegung, die wird dann auch ja. Und der Nationalratswahlkampf, das ist eine Stecknadel in dieser Podestbewegung. Da bricht jetzt nicht die Krise aus für den Fall, dass das am Schluss dann nicht gelingt. Ja? Geduld. Die Zeit spielt uns endlich für solche Bewegungen. Ja, in diesem Sinne würde ich mal wünschen, dass ihr äh, vielleicht einfach erkennt, ja, dass ihr einen Zahn zulegen müsst. Dass ihr endlich ja, die Beine in die Hand nehmt und ins Laufen kommt. Und, äh, und eure Grenze auslotet, mutige Typen findet, die auch wirklich Sachen machen. Und ja, eure Grenze auslotet, schlussendlich für Aktionen. Das müsst ihr dann selbst entscheiden, was richtig ist, was falsch ist, was ist moralisch vertretenbar, was ist notwendig. Und ich hoffe, dass ihr heute und morgen die Möglichkeit ist, dass ihr wirklich eine, eine Idee habt, von ja, dem, wie ihr dann schlussendlich Erfolg haben könnt. Und äh, wenn es dazu Fragen gibt und ich Spur dazu beitragen kann, äh, bin ich natürlich jederzeit ja, jeder Zeit ganz gerne bereit. Ich glaube, okay, ist, äh, wir machen zwei drei Fragen, Fragen und Antworten, falls mir was ganz auf der Zunge brennt und dir was recht ist. Ich glaube, so äh, hat wer was? Ich bin worden, gerne oder? bereit und nachzusprechen. Wenn man Aktionen macht, wie sie zu meiner Seite nur umgehen, dann mit dem medialen Feedback, dann werden wir wahrscheinlich äh, Rechnung, der verunglimpft, in alle Richtungen mit euch runterzuspielen. Also die Aktion, die ihr setzt, die muss natürlich ganz klar an euren Inhalten ausgerichtet werden. Was würdest du sagen, wenn Greenpeace sich an Schienen kettet, damit sie an Tastertransport Würdest du musst es gut finden? Würdest du es hier Kind ja. ja. Und genau was du tun Das, was, was die Leute erkennen, dass es moralisch auch wichtig ist, ja, auch wenn man dann vielleicht gewisse Grenzen überschreitet, ja, da das, die werden, die die vorlesen, das werden sie nicht vor uns sondern sie werden sie freuen dafür, dass es Leute gibt, die, die auch wirklich das Herz in die Hand nehmen und zum Mut Besitz und so was einbrechen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, da wird man keine Sorge machen. Und vor allem nicht den Konflikt. Der Konflikt ist irrsinnig wichtig. Wir müssen ja auch am Konflikt produzieren, damit es überhaupt so eine tolle Geschichte gibt. Das braucht man kommt Das andere dazu, damit wir dann auch davon so eine schöne Geschichte macht. denkt dabei auch immer an Bilder. Also, da kommt der Fotograf, da kommt vielleicht der Kamera. Ja, denkt wie ein Journalist, denkt wie ein Kameramann. Was hat der für schöne Bilder? Was, wie soll das Bild ausschauen? Das sind wichtige Dinge. Äh, der Übertrag. Hättest du eine Idee, einen Vorschlag für ein Thema, was sowohl zu unserem Thema passt, aber auch gut zu kommunizieren ist und was man einfach auf eine Art und Weise kommunizieren kann, wo die Leute sich nicht, also wo die Leute was zum Anschluss haben sozusagen, was auch nicht zu hoch gestochen ist. Ein Thema. Ein ja, ja. Themenkomplex, was konkret ist, was ich vorschreben würde? Ja. Themenkomplex ist. Im Zentrum von eurem Tun steht eure Vision, wie es ausschauen soll, wie österreichisches Zentrum ausschauen soll. Es ist eure Vision, von dem geht alles aus und am besten eure Vision auf das inneren vier Zettel schreiben mit knackigen Beispielen und fünf Beispielen in mehreren Themenbereichen. Da müsst ihr finden, was ihr glaubt, dass in eurer Vision die fünf wichtigen Kernpunkte sind. Und diese fünf wichtigen Kernpunkte überschreibt Überschritt in einem sind die zusammengefasst sind. Grundsatzprogramm ist gut, nur die Menschen, Großteils, die sie aufregen, dass wir kein Grundsatzprogramm haben, sind auch meistens die Menschen, die eigentlich Grundsatzprogramm überhaupt lesen. Also man muss schon wissen, dass der Großteil der Menschen natürlich vielleicht nur Vierblatt Blatt lesen, aber kein Grundsatzprogramm. Darum ist es wichtig, glaube ich, dass man auch Informationsmaterial, das darüber nicht hinausgeht eure Vision transportiert wird. Und an diesen fünf Kernpunkten, ja, zentralen Kernpunkten eurer Vision würde dann die einzelnen Aktionen aufbauen. Also, was immer das dann auch sein wird, das ist ja ziemlich auf der einen Seite direkte Demokratie, ne, die Sprache. was wird sich da ergeben? Und keine Ahnung, Was in der Pressekonferenz, irgendwas im Parlament, Parlamentsbesetzung, was auch immer, und was euch halt dann einfällt. Ihr müsst aber hier entscheiden, was, was hier für euch vertretbar ist, und ich glaub, dass das gut ist. Ja, ganz kurz nach. Ähm, würdest du eher Sachthemen betonen oder würdest du eher auf diese Vision, auf diese, auf diese Idee gehen, dass die Leute sich selber aus interpretieren können und selber ihre Hoffnung darauf projizieren können? Äh, naja, wird wird schon konkrete Vorschläge in dieser Vision Also da müssen konkrete Lösungen ja, ja, werden. Ja. Also, ihr, ihr, ihr braucht also die zentrale Frage, die natürlich im Wahlkampf vorkommen ist: Was passiert mit unserem Geld? Ihr braucht es, wenn das euer Spitzenkandidat, da wird das keine Ahnung, wie oft gefragt. Oder also bei und da also müssen die Leute einfach wissen, was sie sagen. Und das sollen sie in einer knackigen Überschrift sagen und in einem knackigen Absatz, sodass dann jeder versteht und dass es eine klare Lösung ist, wo jeder sagt, mm -hmm, stimmt, ja, genauso kann man es machen. Und das ist wichtig. Also schulz dann auch die Leute. Ja. Also das sind neue Punkte und schulzt dann die Leute, die am Stand sind, damit die auch gewisse Dinge ganz schnell dann erkennen aber Lösungen, konkrete Lösungen, also nicht jetzt irgendwie verlieren in, ja wir brauchen mehr Transparenz, ja. das ist alles schön, aber wir brauchen mehr direkte Demokratie, ja. das ist eine große Gefahr, weil das fordert mittlerweile schon sehr, sehr viele Gruppierungen, wir brauchen konkrete Lösungen, ja. was heißt das, ja? und das braucht sie, also ja, mehr direkte Demokratie, aber dann eins, zwei, drei, vier, das ist es, also. das sind die Lösungen. Äh, Aktien, ich sehe, Aktionismus immer wichtig, ja, äh, nur äh, wo, wie soll man dann die Grenze setzen? Ja. Im, also, also, heute sich wo anketten lassen, okay, äh, kann man so, ist nicht wirklich verboten, ja. Heute irgendwo ein Haus besetzen das Parlament besetzen, sind wir irgendwo schon im Bereich des Verbotenen, ja. Dann hast du wieder die bösen Piraten, äh, dann was nicht erlaubt ist. Ja, aber ich, also ich kann euch diese Frage nicht beantworten, weil es ist eine Entscheidung eurer Gruppe. Ihr müsst die für euch selbst beantworten und schlussendlich darüber einen Konsens finden. Also was glaubt ihr, ist gerechtfertigt. Ja? Meist, also, das also das muss, muss natürlich kritisch sein. sein ja? Riskiere ich, dass ich eingesperrt wird? Das sind Dinge, die ihr selbst für euch beantworten müsst. Ja? Ich kann da dazu keine Antwort geben, weil du selbst für dich entscheiden musst, wie weit du gehen willst. Ja? Und du selbst glaubst, dass ich nicht, äh, ich glaub, das ist moralisch vertreten und nicht für... Aber wichtig ist, ist, ist dass es friedlich ist. Ich war ja vor zwei Tagen bei dem bei dem Vortrag von Robert Missig und der hat gemeint, also dieser und Legitimation der politischen Kaste gegenüber der Bevölkerung ist deswegen, dass äh, da die Volksparteien, die Große Volksparteien, die sind wirklich durch einen Kampf gegangen, sozusagen die Gewerkschaftsführer, was auch immer, die haben einen Kampf gemacht, das sind teilweise wirklich an die Grenze gegangen, was für sie moralisch und ethisch verwehrt, äh, also war. Und ich glaube, wir müssen auch ein Stück weitergehen als der Furchtungsmensch, um zu zeigen, der Leg Legitimation zu bekommen, dass wir die vertreten, weil wenn wir das machen, wir sowieso dadurch nicht. Durchschnittsmensch sowieso machen würde, das heißt sich aufregen vor der Tipp 2, dann haben wir überhaupt keine Legitimation, irgendwen zu vertreten. Gibt's ja, aber noch? wie viele von uns sind wirklich bereit dazu? Naja... Ja, das wird schon zeigen. Ich braucht er Und Geiler Okay, ja. ja. okay. gibt es noch wir haben uns eine Frage? das abschluss es gibt Ich es einfach ein ich, ich eine Reaktion mache, weil ich sage, das geht so nicht und ich muss aber was ändern und deswegen, und ich da nicht die Aufmerksamkeit dafür oder weil die Eigene Mittel kochen, naja, irgendwie die ja, Aufmerksamkeit, was können die jetzt machen? Das ist natürlich eine völlig andere Energie und da muss man sehr gut aufpassen, dass man da nicht in die falsche Richtung geht. Nein, man muss vollkommen davon überzeugt sein, dass es das Richtige ist. Das ist, richtig, das ist richtig. Und äh, dass es auch, wir wissen das ja, dass Gemeinwunsch tatsächlich was bringt. Also das ist natürlich eine zentrale Voraussetzung. Also man kann sich da auch in die Zeugen sagen, darf man sie nicht verkaufen. Ne? Also Das muss schon mit Herz und Seele auch getragen werden von den Leuten, die Sonst funktioniert das auch nicht, sonst ist es nicht glaubwürdig. Ja. Und äh, dann macht das Ganze halt auch keinen Sinn. Also nur das Geld Wenn ja. die Leute die nicht davon überzeugt sind, von dem, was sie machen, dann sie erst reingehen in die Aktion. dann. Äh, Darum ist es ja wichtig, dass eure Vision, von dem wie es ausschaut, sorgt, dass das die Grundlage ist. Ja, und dass ich auf dem Ding dann auch ja, Also nicht, dass ich irgendwo anfange, irgendwas herzuzaubern, weil das vielleicht in die Waldkunst kommen kann. Also, das muss schon eine inhaltliche Substanz haben. Da braucht es eine Basis. Eigentlich. Ja, dann muss dann auch von den Gefragen werden. Okay, danke vielmals. Das ist noch kein ich glaube schon, dass es mit der bessere Fragen bekommt, wie das genau so eine Kampagne war. Was online und offline gelaufen ist, wo dann dann der Link in der Kronenzeitung in einem ist. der Natur gekommen ist, ich glaube, breitet sich mehr erfolgreicher am Zeit. Und wenn Sie in die Richtung gehen, wird er Das würde jetzt gut zum Beispiel schon mal ins hinein. Ja. Also wenn das für euch der definierte Erfolg ist, dann wird sie kein Erfolg haben. Ich glaube okay. auch, also also, dass ein Link publizieren zu lassen in der Kronenzeitung einmal ist, kein Erfolg. Ja, also, also wenn Themen setzen, die über Mehrere Tage hinweg Medienlandschaften dominieren, die Medienlandschaft in Österreich mit dominieren, ja, eines von den größeren Top-Themen. Ja. ich zu ja, aber was man schon lernen kann aus der Aktion ist, dass das nicht jede Aktion der Medial-Signalität ist und ein Niederschlag für in der gleichen Art der Realität steht. Nein, nein, um Gottes Willen, also das ist auch einer, weil Entschuldigung! die, also, die Befürchtung gegen die Aktion ist, dass jede Aktion eigentlich so äh, im Graubereich stattfindet, bestimmt Nein, man braucht auch jeder Aktionismus, ist ja, selbstverständlich ja. Das, das kann natürlich in verschiedenen sein. Meiner Meinung nach darf sie dürfen die meisten Aktionen nicht, in man nicht der in der Realität äh, stehen, weil wenn das passiert, ist es nicht die Genau, wir auch ein Während die Gesellschaft rein sein naja, da gibt es auch halt den bekannten Spruch, wo Unrecht zu Recht wird, ist Widerstandpflicht. Korrekt. Also, das würde man dagegen haben. Ja, das ist ein Thema, aber das ist ja eine verschiedene Sache. Und ich glaube, dass gewisse rechtliche Voraussetzungen durchaus moralisch nicht vertreten also sind. Also, es sind im vielleicht verrechnet, aber es ist im Das sieht man ganz gut aus. Das ist ja der Grund, dass es diese Protestbewegung gibt, weil sie einfach sehen, dass diejenigen, die die Gesetze machen, einfach äh, die Gerechtigkeit aus dem Haugen teilnehmen. Ja, das stimmt, aber wir mussten so oft, dass so oft sehen, dass das die Leute in einer einfachen Sprache wirklich nachvollziehen können und erklären können. Ja, aber wie gesagt, das muss jeder für sich alleine brauchen. Entscheiden. Also das das, das ist bei muss jeder in der Gruppe entscheiden, das muss aber dann jeder für sich auch alleine entscheiden. Also, also, also, merkt euch dieses Thema, offensichtlich wichtiges das Diskussion, machen wir mal wieder Session, das ist. Und wir kurz noch, uns, uns kurz noch, dann müssen wir weitermachen. Ich wollte dazu anmerken, dass in Wirklichkeit, wenn wir die und das System so verändern wollen, wie wir es verändern wollen, wird das System grundsätzlich was dagegen machen. Und es wird jedem mögliche Ressourcen, die es hat, aufbieten, um uns daran zu erinnern. Das heißt, du, mit, und du nicht hast eine Steuerprüfung, die du plötzlich hast, wie du das nicht hast. Wenn der Freie der dabei, du ein freier Beruf ein Gesetz bist, dann sonst täglich Neckereien. Äh, das heißt, die Diskussion, okay. über, was am Rahmen der Legalität ist und was da für die ist, ist eine permanente. Ich viele und pushen, die wollen gerne über. Wir haben die Kuscheln, kuscheln all. Das hilft nichts. Ja. Das ist nur so mit guten Wirklichkeiten, kommen wir durch mich hin, wo wir hinwollen. Das ist denn sich näher. Mit den Füßen Glauben zählen rein, was es abends Das ist das, das my